Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Clown erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr. Aber ich habe doch gar nichts gestohlen. Vielleicht, sagte er. des Tigerpanzers 237. Und ich war dort. doch sowieso bald alles vorbei. Müller! Sagen Sie mir, dass wir Nachschub kriegen. Und einen neuen Funker. Das wäre gelogen, Kerz. Ich lüge niemals, das wissen Sie. Das ist sehr anständig von Ihnen, Kommandant. Tja. Kommandanten können Sie es eben im Gegensatz zu fahren nicht leisten, jeden Mist auszusprechen, der in den Sinn kommt, Schröder. Ja, Kommandant! Auf Ihre Position. Muss der dir eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen wie ein Streunender? und? Er hey, ist noch ein Kind. Dann hast du ihm ja die Parteilinie erklärt. Ich habe ihn nur daran erinnert, wer wir sind, Kerz. Vertraue zu so stecken. Vertraue Deutschland. Vertraue auf uns! Und? Los geht's! Warum sprengen wir nicht einfach die Brücke und halten die Amis auf der anderen Seite? Weil wir uns nicht zurückziehen. Wir rücken vor. Scheiß Feiglinge! Gemeinsam sind wir stärker, vergessen sie das nicht. Anton-1 geht jetzt in Position. Alles klar. Aufbruch. Jawohl, Kommandant. Kerz nach rechts. Wir müssen sie flankieren. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu nähern, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Geschützbereit! Feindliche Infanterie voraus! MG-Feuer eröffnet! Anton 1, dein Oberkommando. Schienen sind frei von Feinden. Gute Arbeit, Anton 1. Wir wussten, gegen einen Tiger haben Sie keine Chance. Bringen Sie jetzt auf der Hauptstraße vor und helfen Sie in den Land Sie haben es gehört, Kertz. Vorrücken. Jawohl. Wir sind noch nicht fertig. Wir müssen alle amerikanischen Truppen ausschalten. Alles zerstört. Gute Arbeit. Ja. Artillerie, Anton ein, feindliche Artillerie aus dem Hauptland, sofort vorrücken und zerstören. Wir sind Jawohl. So, Kommando hier Anton 1. Befehl bestätigt. Rücken jetzt zum Ziel vor. Artillerie anvisieren. Wir haben hier eine Menge Gegner, Kommandant. Signale sind Ich werde meine Mutter stolz machen. Artillerie Stellung zerstört. Jetzt die andere. stellung mein Gott, ich kann nicht. Das war verdammt knapp. An alle verbliebenen Panzereinheiten: rücken Sie zum Sammelpunkt vor und attackieren Sie alle Feindeinheiten, denen Sie begegnen. Danach drängen Sie die feindlichen Truppen aus der Stadt zurück. Herz. Ja, Kommandant. Stammt ja. Diese Bastarde sind verrückt. Die haben keine Chance gegen Tiger. So schnell es geht. Komm schon, ich stehe reißt Reiß dich, wirb An der Brücke machen wir einfach unsere Arbeit. Der macht keinen Lux mehr. Auf, wo Sie hinfahren, Kerz! Tut mir leid! Sieh nicht häuslich hier! Alles fertig!